Hey Leute, willkommen zu einem neuen Format, ein Stück weit aus der Not geboren, das gebe ich gerne zu. Aber vielleicht entwickelt sich daraus ja auch was ganz Lustiges, Interessantes. Eddie, den ihr da unten seht, der hat aufgenommen vor einiger Zeit den letzten Spieltag der Online-Bundesliga, der zweiten Liga, genauer gesagt, mit mir in einer Mannschaft im Stream-Team. Und ja, es gab irgendwie ein wenig Soundprobleme. Hören wir mal kurz rein. Schönen guten Abend, letzter Spieltag, zweite Bundesliga. Leider habe ich gerade festgestellt, dass es Kohlenprobleme äh, gibt. Ja, das habe ich also auch festgestellt und deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen das kleine Vögelchen und werde einfach mal eine Serie von Eddie mir anschauen. Ich habe sie auch vorher komplett noch gar nicht gesehen. Ich weiß natürlich, wie es ausgegangen ist, aber das will ich jetzt natürlich noch nicht spoilern. Ähm, mit anderen Worten, ich schaue jetzt genau wie ihr das erste Mal drauf und ja, mal schauen, ähm, äh, wo es Unterschiede gibt, wo ich es vielleicht anders gespielt hätte, was ich... Hier so erkenne und ähm, wie ich das Ganze kommentiere, ist sicher für alle ein ganz interessantes Experiment. Hier erster Stich, klassische Situation. Beim ersten Mal ist die Chance am größten, also auch wenn man hier vier Trumpf dagegen hat, immer die C-Karten rein. Ähm, ja, wie gesagt, in der zweiten Karte ist die Chance deutlich größer, dass der Alleinspieler keinen mehr hat. So ungewöhnlich beim Farbspiel, dass er hier äh, Kreuz abwirft, das war mit Sicherheit blank, hat er also einen blanken Herz, einen blanken Kreuz oder es war ein sehr guter Bluff, aber das glaube ich jetzt natürlich eher weniger. Ja, von so daher macht Eddie sich jetzt natürlich auch Gedanken, soll er da jetzt schon das Kreuz erst seinen letzten Vollen drauflegen? Er tut es nicht, ähm, kann man sicher so machen, die Frage ist, wo im Spielverlauf wird wenn man das Kreuz erst unterbringen? Wahrscheinlich gar nicht. Ähm, so kriegt, bietet man wenigstens nur elf Augen in einem Stich an. Und im Übrigen ist der Abwurf der Karo aus dem Drilling hoffentlich oder vermutlich ähm, beim Fünftrümpfer genau drei Karos, ein und ein, dann ähm, auch nicht hilfreich für den Herrn Rind. So, ich glaube, hier wäre ich auf die Idee gekommen, vielleicht mit Trumpfabzug zu spielen. Andererseits ganz äh, schön, wenn... Da jetzt nicht rausgenommen wird, dann äh, fliegt danach auf den letzten Herz noch der Karo weg. So gesehen war der Trumpfabzug gar nicht nötig. Und Kling, da hat es äh, doch schon eingeschlagen. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, die ersten 40 Punkte. Das Spiel war natürlich jetzt auch nicht äh, brillant, muss man sagen. Fünf Trümpfer links und rechts, eine blanke Dusche und dann noch ein Astrid auch ohne 10. Ähm, aber auch mit zwei, einen Trumpf eingesammelt. Ähm... Also ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, da auf die Herz 10 im zweiten Stich abzuschmeißen. Ich glaube, da ist man gut beraten, erstmal den Vollen einzusammeln, noch nicht zu viel von dem Spiel zu verraten. Gut, wir sind schon im nächsten Spiel. Es wird mit einem Pik nachgesetzt und der sieht ja ein bisschen besser aus. Und wenn wir uns das mal anschauen, hole ich schon mal die Glocke runter. Immerhin, es stehen wieder die Trümpfe dagegen, sodass Trumpf Ass hier erstmal einen Stich macht. 36, jetzt scharf die Karo 10, okay. Und da ist noch ein Trumpf, der kommt. Ein bisschen überraschend, muss man sagen, denn an sich hätte man äh, dann Trumpf 10 zunächst erwartet und nicht das Trumpf Ass, dann wäre das noch deutlicher gewesen, aber Eddie hatte hier die komplette Übersicht und jetzt klingeln wir natürlich noch mal gut. Das ist natürlich bitter, wenn ein beim Spiel mit rein gegen die ganzen Trümpfe in einer Hand dann noch das Seitenass abhanden kommt. Ja, also Batzenberger Asse hier mit dem klassischen Fehlstart. Eddie noch kein Material, aber schon zweimal gut mit dabei gewesen. Ja, so kann es gehen. Ne? Und an der Stelle würde ich dann erstmal sagen, Prost, ihr Lieben. Das scheint ja auf diese Weise auch eine ganz kurzweilige Geschichte zu werden. Zumindest macht es mir an der Stelle schon mal mehr Spaß, als ich erstmal vermutet hätte. Hier auch wieder eine klassische Situation. Wie kam er denn auf Kreuz? Ne? Ausgerechnet Kreuz, 5-Trumpf dagegen. Da ist jetzt schon, wo der Herzbube beim Partner war, und spätestens jetzt, ach du Elend, es ist sogar nur ein viertrümpfer, ist jetzt natürlich schon die Trumpf 10 am Hängen, es sei denn, die ist gedrückt. Herz-Ass haben wir gar nicht so gerne gesehen. Auch Herz 10 nicht, denn ähm, sonst wäre das jetzt ja hier schon eine ganz klare Nummer gewesen. Sonst hätte hier noch Herz und Herz und Herz kommen können. Dann hätte es auf gar keinen Fall mehr einen Stich gegeben. Aber auch jetzt, da sind noch Herz und Pik in Masse und es fallen alle Karo voll um meine Güte 20 Augen. Was ist denn hier los? Und äh, jetzt kommt hier ein Spiel, das ist ja nun kurz vorm Gang Hand. Ich glaube nicht, dass er den hier macht. Dafür ist das mit der Kreuz 10 natürlich eine Ecke zu schwach. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Macht er jetzt den Grang? Ich glaube nicht. Ne, Ich glaube nicht. Da sieht man die ganze Routine. Natürlich ist der Grang gut. Natürlich hat der Grang sicher irgendwo 80 Plus-Chance. Aber wenn dann das Farbspiel gegen Richtung über 90 geht, dann ist es halt immer noch doppelt so gut. Und du kannst ja bei dem Grang einfach nicht den Bauern ausspielen. Es sei denn, du bist ein bisschen ähm, auf Krawall gebürstet. Und damit hat der Grang auch sehr wenig Schneiderschancen. Der Kreuz dagegen hat seine Schneiderschancen. Und dann geht es eben hier gar nicht um einen Riesenunterschied. Unterschied. Das ist die Geschichte. Das Chance-Risiken-Verhältnis lohnt sich einfach nicht. In dem Moment, wo du es dann nicht gleich als Grang Hand ansagst und einen Buben rausfeuerst, und das verbietet sich eigentlich auch mit der ganzen Routine, mit allem, was man in jahrelanger Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, dann kannst du nach der Findung halt an sich den Gang auch nicht mehr spielen. So, tja. Eddie hat Interesse, das ist klar. Wer hätte es nicht? Vor allen Dingen, wo nicht eine Lusche im Blatt ist, ist doch sehr die Frage, ob man es wirklich unter Null ziehen lassen kann. Kann man nicht, sagt auch Eddie. Reizt die 20, findet sehr schön und hat jetzt auch wieder ein ganz solides Pickspiel. Auch hier die Versuchung, das ist eine der großen Stärken von Eddie die Disziplin, sich nicht von solchen Karten dann auch in Versuchung führen zu lassen und plötzlich doch mal einen Grang loszumachen, der dann einfach gegen eine entsprechende Verteilung einfach auch zu leicht dann für die Gegner ist. Ne? Kommt dann Karo auf den Tisch, ist es schnell passiert. So, hier eine der wenigen Situationen, wo man aus Bube mal wirklich gut den Herz Buben spielen kann, weil nach Mitnahme sich weiterhin auch die... Äh, Trumpfschere immer noch über die Trumpfbilder realisieren lässt. Oh, und jetzt haben wir hier direkt Kreuz auf Abstich. Es scheint, als ob es äh, hier nicht nur gegen die anderen so ist, dass die Trümpfe ordentlich dagegen stehen, sondern auch wir haben hier die volle Trumpfgegenstellung zu befürchten. Das ist aber mit dieser Beikarte natürlich in dem Moment noch nicht mal ein riesengroßes Problem. Dafür war das Spiel einfach viel zu stark. Karo 10 konnte auch nicht untergebracht werden. Ja, erster Blick mal nach ein paar Spielen. Sechs Spiele gespielt. Äh, Eddie steht auf 200. Die beiden anderen im Minus. Ja, wenn es immer so einfach wäre, wenn es immer so laufen würde, so kann man arbeiten. Ne? Und ähm, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, in der Serie... Lief es bei, bei mir auch sehr gut und bei allen anderen aus der Mannschaft auch. Und ähm, so gesehen hatten wir, glaube ich, in dieser Serie dann auch schon die Punkte reingeholt, die es noch gebraucht hat, um den Aufstieg abzusichern. Jetzt habe ich doch ein bisschen, bin ich ins Schwärmen gekommen hier ein bisschen, ja, doch ein bisschen gespoilert, ein bisschen schon verraten. Ähm, soll hier die Spannung nicht, nicht rausnehmen, hier ist vielleicht... Weniger der Spannungsbogen, das Ausschlaggebende, als mal wirklich ähm, einem Profi bei der Arbeit zuzuschauen. Ist ja doch noch ein bisschen was anderes, bei Eddie selbst mit in die Karten zu schauen, als wenn er bei mir in den Streams zu Gast ist. Da ähm, seht ihr ja dann eher mal meine Karten, so gesehen auch für mich hier eine ganz interessante Geschichte. Ja, auf 20 raus, keine Frage. Gerade wenn, wenn du so gut gestartet bist, dann ist ja auch schon ein bisschen der Grund gelegt, dass du eben so ein Ding, wo du die Risikoabwägung hast, wenn du schlecht stehst, wirst du vielleicht das mal in Erwägung ziehen, hier auch noch die Null zumindest zu halten, in der Hoffnung eine Verstärkungskarte in Vorhand zum Grang zu finden. Wenn du aber so gut stehst, dann müssen die anderen ja jetzt auch erstmal wieder ins Spiel gewinnen. Und ähm, da gehört es sich einfach, mannschaftsdienlich hier das Blatt auf 20 zu passen das ist ja sowieso die Geschichte in der Mannschaft, spielst du es ein bisschen anders hier. Mal etwas ungewöhnlich, Herz Pikbube statt Herzbube. Blufft häufig natürlich auch den, den Mitspieler ein bisschen. Also auf die Idee wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen. Ähm, macht ja in dem Fall auch überhaupt keinen Unterschied. Nichtsdestotrotz nur so eine Nuance, da hätte ich wohl ein wenig, da hätte ich einfach den Herzbuben gelegt. So, jetzt ist es raus. Eddie, was hast du denn da gemacht? Wollen wir nochmal in nachträgliche, ins, ins nachträgliche Gespräch vielleicht gehen. Ja, fünf Bilder. Ich habe es oft genug bei mir gesehen. Ähm, da kann man in dem Moment natürlich auch nicht viel falsch machen. Also es gibt auch gute Nachrichten. das ist vielleicht auch nicht gar nicht die Erwartungshaltung hier groß, irgendwie was einzufahren, wo nur ein man gereizt hat, es klärt sich das Blatt recht schnell, drei Bauern, kein Pik, das ist insofern auch gut im Sinne des Schneider frei, so jetzt sind hier die Herzen zu sehen, vier Herz, wenn ich es richtig verfolgt habe, im Schneider frei -Sinne sind wir da sicher auch noch auf Kurs, so, gut, Pik, Dame war jetzt natürlich nicht so viel, aber direkter Rückschub und jetzt noch den Einstich beim Partner und dann sind wir doch noch raus, wusch. So ist es auch. Ja, Eddie pustet so ein bisschen durch, wenn ich es richtig sehe, aber es ist jetzt schwer für mich auch zu sehen jetzt hier. Ich gucke auch auf die Karten und äh, wie ist, wird die Stimmung, bei Eddie jetzt gewesen sein? Ich denke, kann nicht so schlecht gewesen sein äh, bei dem Stand, aber dennoch zwei, dreimal hintereinander solche äh, Damen-König-Bilder-Challenges, die, äh, ja, die, es gehört dazu, die auszusitzen. Äh, richtig Freude hat man natürlich dann, im ersten Moment doch nicht daran. So, der Gang ist wieder mit zwei. Hat er den Der Kaiser ist nie nackt, hat mal einer zu mir gesagt. Ne? Also wer jetzt hier den König vorspielt, hat doch auch sehr häufig noch die zehn in der Hand. Dennoch, es gibt natürlich auch die Konstellation, wo das mal die Schneider-Schwarz-Variante ist. Und ähm, deswegen nimmt er die hier raus. In dem Moment wäre das äh, Tauchen besser gewesen. Beide Züge sind, denke ich, vertretbar. Haben wir, wenn wir lange genug gespielt haben, hat man beides schon funktionieren sehen. Oder eben auch scheitern sehen, wie immer man sich da entscheidet. So, der war eingepasst. Zwei Achter, die splitten wir beim Blackjack immer. Mehr fällt mir da nicht so ein. Ich glaube, eine gute Entscheidung, dass äh, hier keiner den Skat haben wollte. So, und die 20, die sind jetzt natürlich auch an der Grenze. Das Spiel sieht ein bisschen stärker aus, als es vielleicht ist, aber... Ja, mit Riecher zum Erfolg. Äh, selten so schön gefunden. Zwei goldene Uhren mit Kette quasi noch. Na, das wären dann drei. Und jetzt auch noch mit den acht Trümpfen gelingt das Schnippeln im ersten Stich. Damit ist der Schneider schon. Na, er war noch nicht ganz amtlich. Äh, vielleicht wäre sogar Trumpf Lusche an der Stelle eben präziser gewesen, um jetzt noch den Abstich 23 äh, Karo 10 Bauer Ass. Ähm, gegen Trumpf 2,1 auf 29 zu stellen. Also hier meine ich auch eine kleine Unschärfe gesehen zu haben, aber letztlich ähm, die richtige Entscheidung, das Ding erstmal zu reizen, ganz offensichtlich und wenn es denn eine kleine Unschärfe war, so bleibt sie hier ohne Konsequenz. Das Spiel wurde Schneider. Ja, und während wir uns hier so um wenn ich mich hier so verquatsche, ist auch schon wieder ein Drittel um. Ne? Also gerade beim Online-Skat, wo es wirklich schnell geht, ich bin ja da selber immer überrascht. Oh, auf hier nochmal aufmerksam. Ein Spiel, was über Fehl startet, das ist auf jeden Fall, spricht... Entweder für ein sehr starkes oder für ein eher sehr schwaches Blatt. Und ähm, da er die hier, die vier Trumpf dagegen hat, ist es hier wohl eher ein etwas schwächeres Blatt, was nicht mal den, die Schwäche zu äh, kaschieren versucht, sondern sich stattdessen vielleicht vom Siegplan direkt auf Trumpf Holle einschießt. Ähm, ja, Pik wird wahrscheinlich auch der Wunsch sein, jetzt auf Abstich. Und ähm, nein, hat er noch mit? Das ist an der Stelle schon ein wenig überraschend, aber das ist vielleicht die Chance. Ähm. Jetzt kommt auch Trumpf vom Partner. Da ist der erste volle Heim. Okay, Trumpf zurück. Ein Bauer muss da ja mindestens beim Partner sitzen. Und ich würde sagen, jetzt ist es dann auch passiert, zumindest in dem Sinne, dass Eddie hinten raus jetzt Rest hat. Und da müsste ja eigentlich auch noch der Trumpf beim Partner sein. Ist ja nur der Viertrümpfer. Also... Ich weiß nicht, wie gut jetzt gedrückt ist, ist da noch eine 10, Karo 10 ist noch. Wenn die gedrückt ist, dann hat er wahrscheinlich gewonnen. Wenn sie nicht gedrückt ist, dann müsste es auch wieder verloren sein. Genau, also bei 14 gedrückt hätte es gerade gereicht, bei 4 gedrückt reicht es nicht. Da bin ich mir dann im Nachhinein jetzt nicht so sicher, ob der Vortrag, direkt die Asse zu ziehen, so richtig zielführend war. Denn letztlich jetzt ist an keine 10 war gut ranzukommen und die Trumpfvollen, Gut, die standen jetzt natürlich auch dahinter. Also es war in einer anderen Konstellation, kann das ja natürlich auch gelingen. Dennoch deucht mir vielleicht, wäre es hier schlauer gewesen, ganz normal, in Anführungsstrichen, mit Trumpf zu starten, sich noch nicht so viel anmerken zu lassen und zu versuchen, äh, irgendwo mit den Assen eine Zehn rauszuschnippeln. Ne? Gut, äh, auch das ist völlig klar. Wenn du da selber sitzt und aufs Blatt schaust, hast du eine eigene Idee, hast du einen eigenen Gedanken, ähm, das ist immer ein ganz anderer Schnack, wenn du beim anderen dazuguckst, guckst, dann kannst du ganz viele schlaue Ratschläge geben, gerade immer in Kenntnis noch einer weiteren Verteilung. Also, wo ich heute hier Kritik walten lasse oder kleine Anmerkungen mache, immer mit Vorsicht betrachten, der das Vöglein, auch wenn ich, wie gesagt, noch nichts hier vorher mir angeschaut hat, das Vöglein, der allwissende Betrachter hat, Gefühl natürlich immer ein bisschen Informationsvorsprung. Ja, es durch, das wird nicht mehr als ein Peak. Er hat sich ja überlegt, ob er dann zwei Kreuz drückt. Ähm, das zeigt er jetzt euch auch an. Man kann auch zwei Kreuz drücken, dann hat man eine Kreuz in der Hand, eine Herz. Wenn man diese zwei Kreuzluschen mit einem gedrückten natürlich auch nicht gerne in der Hand hält, wenn das 3-1 steht, blank rauskommt oder gar 4-0, dann fallen da auch über 30 oder 40 Augen. Ähm, aber letztlich da ist in Hinterhand dann auch die Abwägung, was ist wahrscheinlicher? Es können halt genauso gut auch die äh, 40 Augen sonst mal fallen. Oh, das war jetzt natürlich schon ein bisschen unangenehm. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch, guck mal, Kreuz steht tatsächlich 4 zu 0, die, der Volle wurde jetzt übergestochen, mehr Volle sind da nicht und Kreuz-Bube ist raus, so gesehen hat sich die Spannung wieder verflüchtigt, aber auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht eine Nuance präziser gewesen wäre, diese Karo 10 schon mit dem Buben anzuhalten und damit den letzten Vollen abzusichern, denn theoretisch hätte jetzt Herz 10 ja auch noch statt Herz König andersrum sitzen können und das wäre dann äh, die Chance gewesen, das Spiel zu verlieren. Hätte also nur eine, eine Karte anders setzen müssen. Kreuz König, äh, Kreuz hätte nicht mal 4-0 sitzen müssen jetzt nach dem Überstich. Einfach Kreuz Ass, König, Lusche, Kreuz 10, Herz 10. Boom. Und das hätten wir, glaube ich, mit Vorstechen der Karo 10 äh, schon verhindert. Also mit Verlaub, lieber Eddie, lass uns gerne auch drüber sprechen. Mich durch, du hast jetzt auch nicht den allerpräzisesten Tag heute erwischt. Ähm, aber auch das ist ja mal interessant, das Spiel verlangt ja wirklich so viele und so sch schnelle Entscheidungen auch. Ähm, aber gerade da ist es an sich Eddies Spezialität und Stärke, dass er wirklich, ähm, dass man ihn an sich selten bei, bei solchen Stockfehlern, sage ich jetzt mal, erwischt. Sehr, sehr selten. Vielleicht ein besonderes Glück heute für mich. So, das geht in Richtung 0 mit Kreuz 7, sofort 0, wer mit zwei passenden... Ähm, mit Kreuz 8 im Aufspiel auch. Nullreizung auf jeden Fall. Ja, die Findung war natürlich nicht so gut für ein Null. Jetzt gibt es Optionen. Ne? Ich glaube, er macht trotzdem den Null. Ne? Ist immer noch stärker als das Sechstrumpf-Farbspiel. Herz Dame geht so als einigermaßen passende Ergänzung. Die beiden Kreuz gedrückt, damit er die 8 auch ausspielen kann. Und da bleibt natürlich der. Pik Bube das größte Problem. Aber das Problem hat sich gerade schon erübrigt. So einfach kann es manchmal gehen an guten Tagen. Und jetzt geht es nur noch um die Herzdame. Aber wenn das so gut schon losläuft, ja, da war hinten der Pik König allen Ernstes blank. Ähm, ja, wäre eine leichte Chance gewesen, wenn Herr, Tanger, Herr oder Frau Tangermann äh, da direkt... Peak getroffen hätte, aber das wäre natürlich aus der Fünferlänge gewesen. Und beim Null spielt es ja erstmal eher die kurzen Farben aus und schon war es passiert. Ne? Also schon ein bisschen Glück, das Glück des Tüchtigen an der Stelle und die, der gute Lautlauf hält. So, an der Stelle greift Eddie zum Smartphone. Ich denke, Beispiel 18, erster Zwischenstand, wird zumindest vorbereitet. So, wieder vier dagegen. Der erste wird routiniert getaucht. Auch den kann man übrigens natürlich noch tauchen. Das um, äh, kostet im Zweifel zwei Augen, aber dafür hat man äh, ein bisschen mehr Kontrolle nachher über die Vollen. Andererseits hier sind selber noch die dunklen Vollen bei Eddie in großer Anzahl, sodass sich das Motiv äh, dann vielleicht auch nicht unbedingt aufdrängt. So. Jetzt wird Trumpf oben unten gespielt, dann kann Eddie die, die Pik 10 anbieten und kriegt dann die Kreuz 10 noch heim. Also wenn das Kreuz Ass erwartungsgemäß beim Alleinspieler ist, dann ist hier nur ein Schneider frei drin. Ein Trumpf, zwei Kreuz müsste er noch haben. An sich kann man jetzt auch sogar die Kreuz 10 spielen, aber das war natürlich nicht, nicht zu erwarten. Ein Stich hätte auch hier auf jeden Fall noch gereicht, um das Spiel zu schlagen, aber Kreuz Ass beim Alleinspieler. So, Spiel 19. Oh, wie schön ist Panama jetzt noch schnell einen Grang hinterher, bevor der Zwischenstand an die Mitspieler geschickt wird. Das pimpt das Ergebnis noch mal ein bisschen auf. Gut, aber erstmal müssen wir den natürlich gewinnen. Ah, mit 13 im Keller schon sehr, sehr schwer, das Spiel zu verlieren. Kreuz Eröffnung natürlich denkst du sofort 15 Augen fallen. Wie ist das nun wieder möglich? Aber da kommt Pickass hinterher auf 26. Ja, wenn jetzt nicht direkt Pik mit Abstich kommt oder Herz mit Abstich, dann ist es sogar Schneider. Und da liegt der Bauer auch noch vorne. Also ja, nach den 15-Augen-Kreuzes Pickass, das war vielleicht dann auch. Ähm, vielleicht einfach ein besserer Zug, da mal den Karo Boom zu spielen. Ähm, dann fliegt hinten der blanke Pick raus, dann ist Schneider frei. Auf jeden Fall keine Frage. So war erst wenn man so will, im zweiten Stich wahrscheinlich die einzige Schneiderkarte. Aber gut, nehmen wir mit. Noch ein 120er zum Absacken und dann schon meldest du zur Halbzeit plus einspielende 700 Zwischenstand statt 500. Sieht ja auch gleich ganz anders aus. Ähm, ist bei allen auch gut angekommen. Ich glaube, wie gesagt, in der Serie hatten wir alle zur Halbzeit diese 700 liegen. Also ein, ein sehr erfreuliches Mannschaftsergebnis überall. Ja, und dann heißt es im Endeffekt, wenn man dann noch die Minusstände der Gegenspieler so mit einkalkuliert, schon ab diesem Moment, wo die Information verteilt war und bekannt wurden, ähm, war es jetzt so ein bisschen Lockeres auslaufen lassen. Sehr unwahrscheinlich, dass jetzt hier noch äh, was hätte anbrennen sollen. Wir hatten eben wirklich zur Hälfte hier schon einen veritablen Vorsprung erzielt. Also schauen wir einfach mal, wie die serie jetzt weiterläuft. erstmal der übliche letzte stich mit dem könig zu dritt hinten raus holt er den schneider frei für 18 ist jetzt auch kein riese natürlich der siebte trumpf war schon wichtig aber das ist ein richtig gutes spiel ist kann man immer noch nicht sagen fünf Stiche in der abgabe den drückt, drückt er ihn so Gut, das Schöne ist, also man hat ja hier immer mal mehrere Varianten, den zu drücken. Man kann sogar auch mal die 10 oben lassen. Ne? Ähm, fünf Stiche in der Abgabe mit offenen Karten sieht das wie eine Katastrophe aus, aber du spielst es ja nicht mit offenen Karten. Und was da eben häufig bei den sieben trümpfern der Fall ist, da beide Gegenspieler meistens eben gar nicht so viele Trumpfstiche haben. Ne? Entweder steht, steht Trumpf 2-2, das wäre sowieso super, aber auch wenn Trumpf 3-1 steht, steht, dann... Ähm, Derjenige, der dann nur zwei ein oder zwei Trümpfe hat, der will meistens nicht die vollen anbieten. Das heißt, in diesen Konstellationen wirst du diese drei Luschen, gerade wo noch 14 Augen im Keller sind, häufig relativ günstig los. Also gucken wir, was hier passiert. Ich glaube, das war Karo 10, nee, Karo 10 war offensichtlich nicht gedrückt. Dann ähm, also war Karo König gedrückt. Na, der sah natürlich ein bisschen, das ist schon eine sehr unangenehme Eröffnung jetzt. Auch noch die Übergabe wieder getroffen. Was war denn das da? Äh, schon Richtung 40, ne? Ähm, da darf nicht mehr viel passieren. Gut, herz -Lusche muss, glaube ich, jetzt einmal abgetragen werden. Natürlich kann danach noch mal Karo kommen, aber günstiger kann man sie schließlich auch nicht loswerden. Oh, nur Herz-Dame, kein Voller mehr hinten. Jetzt sind wir plötzlich irgendwie wieder im Rennen. Wenn jetzt Trumpf 2-1 steht, ist noch wirklich alles gut. Aber Trumpf steht, na, irgendwo musste das ja herkommen, Trumpf steht zu viert und dann fallen jetzt natürlich die Vollen, die eben noch nicht gefallen sind, die fallen jetzt. Ach, da ist sogar noch Pik 10. Das ist ja wirklich interessant, dass da nur Herz Dame reinging und nicht Pik 10. Also, äh, das war jetzt natürlich eine ganz klare Nummer, das Spiel nach der Findung gegen 4 zu 0 Trumpfverteilung ähm, natürlich nicht zu gewinnen. Da waren es ja auch nicht fünf Abgabestiche Ihr habt es gar nicht gezählt durch den Überstich, aber es eigentlich sogar dann noch sechs Abgabestiche. Ne? So, jetzt aber gleich wieder einen hinterher. Und der sieht natürlich sehr gut aus. Eine sehr, sehr starke Beikarte. Ich sag mal, das Spiel der ja Richtung 90 Prozent. Und ein bisschen mehr vielleicht sogar. Also ganz selten zu verlieren. Meist nur, wenn da links und rechts gestochen wird, ob da einer 4 5 Trumpf hat, ist bei dieser Beikarte meistens gar nicht so ausschlaggebend. Gut, 5 Trumpf aufwärts. Äh, und dann der Doppelläufer Kreuz kommt nicht. Das kann so ein Weg in die Niederlage sein. Oder eben eine ganz gleichmäßige Trumpfverteilung und dann Karo und Kreuz auf Abstich. Aber beides eben ohne Gegenreizung einfach nicht wahrscheinlich. Und guck mal, hier muss Eddie sogar volle doch dazu schmeißen. Ist jetzt nicht so, dass es sich gegen die Trümpfe richtig günstig entwickelt hat. Aber es reicht eben trotzdem für einen ungefährdeten Sieg mit 71 Augen. Ja. Da geht Eddie rein, ohne zu zögern. Interessant, muss ich sagen. Interessant. Natürlich bei Passe, Passe. Wenn du zu lange nachdenkst, dann kannst du es vielleicht schon fast gar nicht nehmen. Das kenne ich selber. Wenn, dann muss man in einer fließenden Bewegung mit dem, in dem Vertrauen das Ding aufnehmen. Die Findung war überhaupt, natürlich war ein Bube da drin, aber es war im weitesten Sinne dennoch noch unter Erwartung. So 0 wäre eine Variante gewesen, aber mit 20 im, im, im Keller und den beiden Zuchjungs in Vorhand kann man natürlich auch mal diese Farbe spielen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, den hätte ich, den kann man auch natürlich auf unterschiedliche Weise vortragen, der, die Nummer, hier ist jedenfalls nicht hingehauen, es wurde nicht geschnippelt. Das ist natürlich sehr glücklich, muss man sagen, dass jetzt da tatsächlich nur die Trumpf Dame liegt und nicht etwa ein Trumpfvoller. Ne? Denn, ähm, ja, was hat denn, was war denn die Trumpfdame für ein Stich? Ansonsten ähm, hätte der Trumpfvolle, den hätte Eddie dann entweder nicht übernehmen können, ähm, oder nur zum Preis, dass der andere Trumpf voll hoch ge ge gespielt wurde. Also so hat er, obwohl eigentlich die, die ganze Nummer nicht gut hingelaufen ist, ähm, hat dieser Vorsticht Karo König mit der Trumpf Dame, es war so nichts Halbes und nichts Ganzes, der hat das Spiel komplett saniert, ne? muss man sagen. Also da hat der Partner, der äh, Herr Rint hatte den Riecher Karo 10 äh, im Keller, sonst hat darauf gespielt und der Partner ist äh, diesen, hatte dieses Vertrauen nicht, war sich aber auch nicht so ganz sicher, hat dann so einen Zug so aus der Mitte gespielt, aus Trumpfvollen und Trumpf Dame mit der Dame und das war jetzt wahrscheinlich die schlechteste Option. So, es geht weiter. Also interessant, erstmal dieses Spiel eben bei dem guten Stand überhaupt zu nehmen. Vielleicht war der Stand schon so gut, dass Eddie gesagt hat, gut, da kann man auch eben dann nochmal einen versuchen. Ähm. Jetzt hast du Ass und 10 gesehen, schnell nochmal den König spielen. Da ging die Pik Lusche auch günstig weg. Also plötzlich, ähm, die Einschläge kommen näher, aber gut, hier war natürlich trotz alledem nichts los, aber es hält einfach. Kommt jetzt, die anderen sind ein Stück weit vielleicht auch demoralisiert, Zwischenergebnisse bekannt, schon selber viele Spiele verloren, Eddie kommt günstig ran. Und Wenn es dann mal äh, gar nicht so gut drin lag, dann gehen die meisten Spiele dennoch. Spiel 21 bisher hier die Ausnahme. Oh, was ist hier los? Bauernabzug, dann Karo, Gegenfarbe gezeigt. Wenn nicht beide Karos gedrückt sind, können jetzt die nächsten fünf Stiche kommen. Ah, da findet der Herr Tangermann, entweder sind die beiden Karos gedrückt oder der Spieler bleibt bei seinem Plan. Hat die Gegenfarbe hier nicht korrekt interpretiert, wie gesagt, oder, oder es ist Karo dann doch gedrückt. Eddie will es jetzt wissen. Er will wissen, sind die Karos gedrückt? Natürlich bringt dich das gefühlt erstmal so ein bisschen auf Palme, dass so ein Spiel so lässig einfach den Bauern raus gespielt wurde und dann einfach nicht Karo kam. Aber hier kann es ja tatsächlich sein, dass, äh, dass die beiden Karos im Stock waren. Da war die Fünferlänge. Nee, es war ein Karo da. Es ist nur ein Karo gedrückt. Hier gibt es eine... <lacht> ah ja, das sowas will man in der Liga natürlich nicht sehen unbedingt, dass dieses Spiel dann doch gewonnen wird, sogar mit Schneider, wo das Spiel nach Bauernzug komplett offen war an sich nur gegen verteilte Bauern ging. Ja, Batzenberger Asse musste wohl was tun, da kann man das Risiko verstehen. Er hätte hier, ich denke mal, ein bisschen aufgebracht. <lacht> Gut, man ist lange genug im Geschäft. Den Vorfall hätte ich gerne aus seinem Munde jetzt gehört, was er dazu gesagt hat, aber ähm das habt ihr ja mitbekommen, wie sich das anhört, deswegen nehme ich das einfach mal so hin und überlege mir mit meiner Erfahrung, was man dazu denkt. Jetzt kommt das dicke Ende gleich der nächste Gang abklappschneider hinterher, ne? wo man so denkt, ja, der geschenkt, dann gibt es den und plötzlich kämpfen sich die Batzenberger Asse wieder an die Geschichte ran. So, ein 8-Trümpfe haben wir heute schon gesehen. Da waren aber noch zwei Trümpfe drin. Dieses hier könnte der nächste sein. Drei Reizung, da bekommt er es. Okay, Findung, jetzt nicht Dülle, aber was willst du erwarten? Wichtig war eigentlich, dass jetzt nicht irgendwie so was Dusseliges wie Pik Bube drin liegt. Dann wäre es vielleicht irgendwie null geworden. wenn hier nicht wieder irgendwie der Zweitrümpfer zum Überstich kommt, dann ist die Sache doch klar. So, jetzt schon rechnerisch. Na, 25, theoretisch, ne, wenn alle drei Bauern äh, sitzen mit drei Schmierungen, aber das ist ja komplett unrealistisch bei der Reizung. Das war ja klar, dass die hier verteilt sind. Also, weitere 44 Punkte. Jupp, yep, da sind wir wieder weg. Kreuz Bube zwar, ansonsten Damen-Königs-Challenge. Aber ich glaube, bei Eddy kann allmählich auch ja, einfach auch die Luft mal rauslassen. Ganz entspannt. Wie gesagt, es sah zur Hälfte schon richtig gut aus. Hier gab es auch bis auf das eine Spiel, ja, also die, die glücklichen ähm, Verläufe, würde ich sagen, haben doch noch klar überwogen und so gesehen, Läuft das hier alles auf ungefährdete drei Punkte hinaus? Da kann man dann auch mal die eine oder andere Unschärfe verzeihen. Fünf Augen in Trumpf, wieder auf jeden Fall im Trumpf noch was dagegen. Alleinspieler dreht auch sofort auf die Beikarte. Oh, ho, ho, fünf Trumpf, zwei Kreuzen, nee, zwei Kreuzen, klar. Herz-Ass und Karo-Ass. Okay, wahrscheinlich Karo-Ass-Lusche, deswegen geht er jetzt erstmal über die Vollen. Nee, Herz-Ass-Lusche. Ähm, es könnte knapp werden. Also ich denke mal, die Vollen könnten am Ende gut wieder mal 4 zu 4 verteilt sein. Und dann kann die Nummer knapp werden. Ich glaube, den, tja, den muss man erstmal nehmen, jetzt müsste Partner hoch vorstechen. Ne? Partner hoch vorstechen, genau so passiert es, das war die Chance. Und jetzt noch die Karo 10 einsammeln. Ich glaube, das ist jetzt also irgendwo um die 60 rum, nicht weit entfernt, geht das Spiel jedenfalls aus. Hab natürlich nicht gezählt, brauche ich auch nicht, aber vom Gefühl her, ah, Eddie ist am Nachdenken. Der hat irgendwie gezählt und weiß, ob es jetzt reicht oder nicht reicht. Sonst hätte es die Trumpf 10 gegeben. Gut, aber das konnte sich der Alleinspieler natürlich jetzt aussuchen. Das konnte der Alleinspieler sich aussuchen. Ich glaube, eine volle Trumpf 10 oder die Karo 10 kann er jetzt immer holen. Ne? Da hätte wahrscheinlich die Karo 10 vorher schon an, an Bord gehört. Da fällt mir auch nicht viel zu ein. Hätte ich auch gemacht soweit. Und nach verteilten Bauern wieder ein Schneidergang. Also, die Batzenberger Asse, für die kommt es sicher drauf an, wenn überhaupt, gegen die andere Mannschaft noch wieder aufzuholen. Das ging nach einem kompletten Fehlstart ja jetzt einigermaßen in die richtige Richtung. Drei Schneidergangs. Der erste ein bisschen schmeichelhaft, während Eddie jetzt hier nach einer erneut sehr guten Findung mit Trumpf Ass wieder ein ziemlich solides Farbspiel zelebriert. Das hätte auch dusseliger laufen können. Es ist schon wahrscheinlich, dass der aus dem Drilling kam. Es sind ja zwei Pik gedrückt, deswegen geht Eddie hier auch ran. Und gut, wenn jetzt noch Trumpf 1,1 steht, kriegt er sogar die Trumpf 10. Ja, und dann, ähm, was haben sie denn? Vier, dann den Überstich, 14. Ja, jetzt kam, glaube ich, auf die Herzdame an. Ne? Durch die Herzdame sind sie, glaube ich, jetzt äh, gerade raus. Ne, Genau. Oh, und auch das sieht ja wieder aus wie ein... Relativ leichter Vortrag ohne Gegenwehr, schön gefunden, also nicht überragend schön, aber schön genug. Potenziell übrigens ist das Spiel natürlich gegen vier Trümpfe in einer Hand und die drei fehlenden vollen Karo Herz ass in der anderen Hand auch leicht zu verlieren, weil dann, wenn es so, so gesessen hätte, könnten die Gegner auch vielleicht gar nicht so viel falsch machen. Die würden dann einfach die vier Trumpfstiche machen mit ein und, äh, mit 25 eigenen Augen in Trumpf und zwei Augen dazu. Dazu drei volle und ein Bild, wup. Ne? Also mathematisch ähm, hört sich jetzt irgendwie unwahrscheinlich an, ist es auch, aber als äh, wenn du lange im Geschäft bist, dann hast du alles schon gesehen und dann ähm, kannst du auch mit einem Blick sehen, ja, an Tagen, es gibt so Tage, da kriegst du dann so ein Ding bei Passpass Pass an die Rübe. Aber meistens muss man sagen, wenn einer die beiden alten und Trumpf als 10 hat, hätte der wohl auch 18 gesagt So hier in Mittelhand würde ich sagen, klassisches Beispiel, in Mittelhand würdest du ähm, 1 und 1 drücken, also jeweils eine dunkle Lusche in beiden Farben halten. In Hinterhand tust du das nicht. Da drückst du ihn äh, zwei in einer Farbe. Herzbube habe ich hier was verpasst. Da muss doch noch ein Bube sein. Also Herzbube ist natürlich hier auch unscharf gespielt, weil dem Partner ein anderes Trumpfbild vermittelt wird. Am Ende hat Eddie hier aber eben Glück, dass er jetzt genau in der richtigen Farbe die beiden äh, Luschen oben hat oder die richtige Farbe gedrückt hat. Kreuz wurde gewimmelt, nicht Pik und damit hat er mit dem Pikvollen einfach den Sack zumachen können. Karte stand gar nicht so schön, vier Trumpf dagegen und ich glaube, es war die eine Farbe frei, aber dadurch war auch halt die, der, das Überspiel nicht da und damit wurde einfach der Pikvolle eingesammelt. Die Eröffnung mit Herzdame war auch gelungen, also erneut kein Weltriese, aber spielt sich heute alles irgendwo so hin, ne? Es spielt sich so hin und am Ende muss man eigentlich konstatieren, ja, es waren einige sehr gute Karten dabei. Aber jetzt, wir gucken auch eine ganze Menge auf diese, diese Mischmaschblätter und am Ende des Tages ist es dafür doch gefühlt verdammt deutlich, wie die Serie ausgegangen ist. Einiges lief wirklich glücklich hin. So, der Abtrag hat einen Preis, da auf drei Augen abzutragen. Es kommt mit einem Preis. Jetzt ist ähm, der Überstich da. Trümpfe getrennt. Jetzt hier Karo 9, um gegebenenfalls ähm, später auch mit der 7 noch aus dem Stich rausbleiben zu können. Gut für die Karo 10. Äh, ja, damit hat sich wahrscheinlich hier das Thema schon erledigt. Dann soll überlegen, ob er jetzt noch aber jetzt äh, sich Herz wegschmeißt, um diese Kar ob diesen Karo-Darmstich zu halten. Was kann das denn da sein? Fünf Trümpfer, Partner noch ein Trumpf, ähm, der Karo-Drilling dabei. Dann war es schon genau richtig so rum, nur das Doch, das reicht ja noch. Mensch, was erzähle ich denn da? Es war auch kein gutes Spiel, Karo 10 blank. Ähm, durch den Abwurf konnten die Trümpfe mit dem Überstich getrennt werden und da war es schon passiert. Da war es schon passiert das ist die Kunst, in, auch dann mal in gleichmäßigen Trumpfstellungen immer irgendwie so eine Unwucht in die Karte reinzubekommen. Je nachdem, hier haben wir auch wieder ein, scheinbar einen Schneider-Karo, nachdem die Pik 10 jetzt geschmiert wurde. Und um genau diese Unwuchten zu erzeugen, dafür sind auch die kurzen Ausspiele, die blanken Ausspiele so, so wertvoll. Da nimmt man viele Spiele, einfach trifft man damit an, an den an wundesten Punkt. Nicht jedes, manches spielst du dann auch mal stark, aber häufig genug klappt es. So, jetzt hier nochmal der letzte Versuch. Äh, der Herz ist nicht mehr möglich. Eddie sagt, was, was soll's, wir liegen weit vorne, ich habe 1300. Die Chance die lässt er sich nicht entgehen. Kann hier sicher auch noch, noch mit so einem halben Pferdefuß Karo 10 oben spielen, mit der Chance. Aber Eddie drückt eher traditionell. Ja, jetzt Karo 10 oben wäre gar nicht so eine dusselige Idee gewesen. Es sei denn, es kommt jetzt der Einstich, dann hat er wieder alles richtig gemacht. Nee, kommt nicht. Abwurf deutet an sich auch eher darauf hin, dass vielleicht mal zwei Buben dagegen stehen. Aber das Ding ist trotzdem ja nicht automatisch verloren, obwohl Mittelhand jetzt korrekt eigentlich abwirft. Wirft Herz ab und wirft Pik ab und trotzdem kommt jetzt Pik hinterher. Und dann sind die Bauern auch noch verteilt. Also ein irgendwie unglaublicher Verlauf, dass das Ding jetzt plötzlich noch Schneider wird. Ähm, das kann ich jetzt auch nicht so richtig erklären, äh, warum da jetzt Karo äh, König an sich nicht gestochen wurde. War genau richtig, aber. Ähm, ja, man kann es manchmal nicht erklären. Ich gehe hier mal eben auf Pause. Das ist der Endstand, 15 zu 1, viele, viele Spielanteile. Fast 1.000 abgenommen und 900 abgenommen. Und damit, Eddie, in dieser Serie auf jeden Fall auch ein Garant der leicht eingefahrenen drei Punkte. Damit stand der Aufstieg fest. Die letzte Serie war dann wirklich nur noch Schaulaufen. Wir haben in dieser Saison auch, ich glaube, wir sind ja jetzt in der zu sechs oder sogar zu siebten. Alle Streamer waren in der Mannschaft und wir haben auch wirklich gut durchgetauscht. Also Eddie hat, glaube ich, nur vier Serien gespielt, zwei von vier Spieltagen. Ich habe auch nur vier Serien gespielt. Äh, alle haben, ein, haben sehr gute Ergebnisse gespielt. Vorneweg Thomas, den ich übrigens die Tage wieder bei mir im Stream habe, mit einem sensationell guten Schnitt. Aber auch Martin, Micha haben gepunktet. Marco und Eddie auch und, und Julian auch. Ich glaube, wirklich der Einzige, der in dieser Saison wirklich vom Ergebnis her richtig unterirdisch war. Das bin ich, aber das konnte die Mannschaft sowas von leicht wegstecken. Ja, und dann ähm, bin ich gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses äh, Duo hier, äh, der harte und der zarte, das Vöglein und äh, sein, ähm, ja, ich weiß gar nicht, und sein Zwitscherer, äh, wie ihr das gefunden habt. Und ähm, ja, wenn es euch gut gefallen hat, dann behalte ich mir vor, das vielleicht beim nächsten Mal mit voller Absicht ähm, nochmal so zu machen. Dann kann ich nur sagen, Eddie, mach nochmal ein schönes Foto und du brauchst, wenn du den Sound nicht hinkriegst, dann sorge ich für die Bespaßung. Ähm, mach hier den Ton nochmal kurz an. Eddie, deine? Nee, und da ist es schon vorbei. Äh, letzte Worte von Eddie gibt es jetzt nicht und so gesehen sage ich dann auch Tschüss, bis bald und wie immer, gut bleibt.